Hallo, ich bin Rajek. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Elektroinstallateur bei der Firma PZG Elektro AG. Da ist mein Mitstift Alessandro und wir zeigen euch jetzt einen Einblick, was wir im Alltag machen. Das Coole an unserer Lehre ist, dass es eine sehr vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit gibt. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich in der Freizeit auch gern mit Strom hantieren tue oder sonst anderen Leuten helfen, die nichts daraus kommen mit Strom. Und die Lehre bei der pet sollen wir machen, weil wir haben sehr viele verschiedene Projekte, wie zum Beispiel ein einfaches Einfamilienhaus bis zu einer großen Industriehalle. Und so wird jeder Tag zu einer neuen Herausforderung. Für die Lehre brauchst du gute mathe gute Physikkenntnisse, gutes handwerkliches Geschick, und gut zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Unser Team zeichnet uns eigentlich aus, dass es ein sehr junges Team ist und du wirst sehr schnell integriert, also ein gutes Teamverhältnis miteinander. Wenn euch der kleine Ausschnitt aus unserem Arbeitsalltag gefallen hat und ihr noch mehr Spannendes erleben wollt, dann bewerbt euch bei der Pezzag Elektro AG.